Er würde dich prinzipiell treffen und für eine Level-2-Wunde verwunden. Es sei denn, du möchtest dem widerstehen. Ich möchte dem versuchen zu widerstehen, ja. Dann, äh, ja, ich denke, es ist Prowess, right? Ich sehe keine Ahnung, ja. warum es das nicht wäre. Leider nur die vier. Uff, nur zwei Stress. Möchtest du noch Rüstung ziehen? Äh, ja, ich habe den Schild dabei, dann kann ich ihn auch benutzen. In diesem Fall schlägt er in deinen wohl Schild ein. Was äh, tut ihr? Äh, sie will ziehen, in Angriffsstellung gehen. Adisha geht in Deckung und holt ihre Buskete raus. Ja. Äh, ich würde Was? auch mein, mein Schild jetzt äh, ziehen und die Nahkampfwaffe in der Hand nehmen, würde aber auch erstmal Deckung suchen. Ja, Deckung. Und äh, wenn ich einen Blick auf den Pfeil erhaschen kann, wie sieht der so von der Machart aus? Panja. Ja. Kirschholz mit äh, blauen Federn. Hm. Ja, ähm. Schäfer ruft da, nicht schießen, nicht schießen. Wir sind, wir, wir sind von eurem Volk. Panja. Du rufst das tatsächlich auf Panja. Ja. Eine Minute lang passiert nichts. Dann geht an derselben Haus, auf das aus dem auf euch geschossen wurde, eine Tür auf und ein Kopf streckt sich heraus. Und, und ruft ihr ebenso auf Panja zu. Was tut ihr hier? Suchen nach Bleiter. Dann öffnet sich die Tür ganz und eine, eine kleine Familie ähm, kommt aus dem Haus hervor. Eine, eine, eine Frau, ein Mann und eine Handvoll Kinder. Und äh, winkt euch heran, sie hat etwas schuldbewusst einen Bogen in der Hand. So, ja, ich ich befrage jetzt mal unsere an, unseren anderen Panja. Äh, können wir uns jetzt nähern? Weil ich verstehe kein panja deswegen müssen wir jetzt erst einmal abwarten, ja. was hier überhaupt besprochen wird. Ähm, ja, äh, Sky nickt. Es war wohl ein Missverständnis. Sie werden uns für Feinde gehalten haben. Und äh, ja, Sky äh, nähert sich dann auch äh, mit Sapphire äh, den Leuten da. Haben sie so typische Panja merkmale äh, ja, aber geringer. Also, die sind jetzt nicht komplett durchmutiert wie du. Dann sind sie hoffentlich angemessen beeindruckt von uns beiden. Ah, gute Frage. Müssten sie so sein. Ich meine, für, für ist das schon wirklich. Äh, right, aber. Du bist ja gesegnet vom Wald. Das ist kein Fluch, wie, wie andere Leute denken. Right, aber. Ähm, stell, mir, stell mir die, die Fragestellung einfach mal zurück. Sie erhalten ein wenig Abstand zu euch und die Frau tritt dann hervor. Ihr seht seltsam aus. Wo kommt ihr her? Und wer sind eure... Sie nickt in Richtung des restlichen Squads. Wir sind ein Stoßtrupp. Wir sind geschickt worden, um gegen die Machenschaften der Diener der Untoten vorzugehen. Hm. Seid ihr an den richtigen Ort gekommen? Wir hatten nicht erwartet, hier so nahe noch Bewohner zu finden. Sagt, geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Ähm, hat sich die Korruption bis hierhin ausgebreitet? Nein. Aber jeden Tag werden mehr Tiere krank und jeden Tag leidet der Wald mehr. Es ist schwierig geworden. Die meisten anderen sind gegangen. Wie viele seid ihr noch? Nur noch wir. Warum seid ihr geblieben? Wir können den Blick zurück ins Haus. Wir können nicht gehen. Noch nicht. Erst einmal. Wie heißt ihr? Ich bin Sapphire Raging Tempest. Fucking hell, Junge! Gib, gib <lacht> keinen Namen! Shoot, du kannst, du kannst, kannst in, in die Frage ja an ihn zurückgeben. Er yes. ist schließlich der Marschall. Genau, Marschall, gib mir einen Namen <lacht> für Pania. Lass mich meine Liste aufmachen. Heißen die Kinder nicht nur nach irgendwelchen Farben? Das ja, das ist Blue und das ist Green. Äh, sie, hat nur, sie hat auch nur zwei Namen, weil right? sie hat den dritten Teil nicht. Achso. Dann ist das äh, Azure Reef. Hm. Wait, no, no. Reef, ist der, Reef ist der dritte Teil, ich brauche den zweiten Teil. Oh, Azure Growing, okay. Azure Growing, okay. Äh, ich bin Azure Growing. Und das sind meine Kinder... Ich hätte fast gesagt, Trick, Trick und track. Äh, Rot, Blue green. und Green. <lacht> Red, Green und Blue. Ähm, nun, warum könnt ihr noch nicht gehen? Äh, gibt es etwas, das euch auffällt? Es ist nicht wichtig, wie es wird sich mit der Zeit geben. Wollt ihr, sucht ihr einen Ort, an dem ihr unterkommen könnt. Es gibt viel freien Platz hier. Ihr müsst aber sehen, dass okay. also. ihr bald hineinkommt, es wird bald Nacht und nachts kommt, kommt der Nebel. Vielleicht können wir euch unterstützen. Amrita ist eine gute Ärztin. Genau, das meinte ich. Sollte jemand verletzt sein oder ich weiß nicht. Ich habe auch schon mal bei einer Entbindung zugesehen. Also falls das etwas wäre? Sie schüttelt traurig mit dem Kopf. Nein, es gibt nichts zu tun. Ich äh, lege ihr die Hand auf die Schulter und nicke. Mir leid, wenn ich nichts tun kann. Irgendetwas scheint euch hier, hier zu halten. Auch wenn ich glaube, euer Herz freier wäre, würdet ihr gehen. Jeder geht zu nix, wenn es seine Zeit ist. Und in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, hat sie sich wankelmütig erwiesen. Die Zeit? Nix. Oh. Der gebrochene Mond, nicht wahr? Das ist die Frage richtig. an Sie oder an deine Mitpanjare? Ähm, nein, an Sie schon. Ähm, ich stehe daneben, ist ja richtig, ja. Er also würde sagen, sie nickt und, und du siehst halt in ihr schon, dass, dass du gerade irgendwie auf, auf Turiniveau in ihrer Einschätzung abgesunken bist. <lacht> wie so ein. <lacht> wie so ein Orich mit der Kamera. Klick, klick, klick, klick, klick. Nein, nein, nein, nein, ich bin ein <lacht> Ich weiß, ist egal. Sorry. Wir danken euch, dass wir hier Nachtlager beziehen können, denn wenn ihr hier aushart, dann muss dieser Ort sicherer sein als manch andere in der Nähe. Und wir hoffen, dass wir eure Lage hier durch unsere Mission verbessern und nicht verschlimmern. Es ist zu spät. Auch wir werden gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann wird niemand mehr hier sein. Vielleicht wollt ihr mit uns gehen? Zwei. Verdammt guter Schuss. Hätte mich fast erwischt. Sie schaut Bin zu euch, andockt. die ihr bis an die Zähne, bis bis oder die Kiemen bewaffnet seid. Dann zu ihren drei kleinen Kindern. Schaut dann wieder zu euch, die ihr bis an die Kiemen bewaffnet seid und schüttelt dann den Kopf. Nein, ich werde hier gebraucht. Aber ihr könntet euch bis zum Pass durchschlagen. Wir sind in Begleitung eines, eines Mannes, der der Eisvogelritter genannt wird. Und ich glaube, er hat der Mondgöttin auch eine Zeit lang gedient. Sapphire, ja. wir wissen nicht, wie die Lage sein wird, wenn wir zurückkommen, aber vielleicht, wenn sie dann gehen wollen, könnten wir sie mitnehmen. Wir sollten auch überlegen, ob wir eventuell unsere Pferde hier lassen wollen. Je nachdem, wie weit es noch ist. Sie könnten uns verraten und... Es kann nicht mehr allzu weit sein. Ja. Mir nickt. Ja, und im Fall der Fälle, wenn wir nicht zurückkehren, könnten sie diesen Leuten vielleicht noch von Nutzen sein. Und wenn wir zurückkehren... Würden Sie auf sie acht geben? Das klingt mir nach einer guten Idee. Ja, finde ich auch. Sagt also, er Sie bereit, auf unsere Pferde aufzupassen? Wir könnten euch etwas Proviant dafür anbieten. Sicher doch. Ja, es gibt nicht viele Orte, an denen Sie hier grasen können. Aber ich bin mir sicher, wir können Sie gut beherbergen. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann seht sie als euer Eigentum. Ja, corti du kannst ja schon mal die Ladung Pferde abstreichen. Autsch. <lacht> Wieso? Sagt doch keiner, dass wir nicht zurückkommen und die Pferde wiederholen. Ich weiß, ich weiß. Warten wir es mal ab. Ich meine, wenn wir nicht zurückkommen, sind die Pferde so oder so futsch. Also. Richtig, ja, deswegen. Also, und deswegen kann ich das ja in aller äh, Bescheidenheit so sagen, ne? Ja, ich finde das eine gute Sache. Dann hat irgendwer noch was davon. Wir sterben hier nicht. Okay, Leute, jetzt, jetzt auf, bitte. Nein, das macht ja nichts. Aber wenn unser Wege geahnt ist, kannst du sie trotzdem nutzen. So, ja, genau. ist es uns ja auch egal. Genau, wir, wir, wir sterben hier nicht. Wir erleben den Untod. Das ist ein Unterschied. Genau, Leute, Außerdem, es könnte ja auch sehen. andere Gründe geben, wieso wir nicht mehr dahin zurückkehren können, wo wir die Pferde gelassen haben. Genau. Äh, jedenfalls wollte ich Ihnen die Passive geben ähm, und wo es äh, Nochmal anbringen, weil hat ja auch eine Verbindung zu Nix. Stimmt, aber das wissen die nicht und die haben ihre eigene Verbindung zu Nix. Die ich habe den, hab denen das literally gerade gesagt. <lacht> ja, ansonsten wissen sie es nicht, meine ich. Ansonsten, die so. haben ihre eigene Verbindung zu Nix, die sehr viel anders und auch irgendwie gleich Idee von Voyage ist. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Deshalb wollte ich sie ja zu ihm schicken, dass die Nix-Bros werden können. Vielleicht sehen wir sie eines Tages wieder. Das, schreibt das mal jemand auf, dass wir am Ende der Mission drüber sprechen, ja? Mhm. Kommt darauf wie der Wald und der Mond bis dahin fortschreiten. Da macht man nichts Punkt Corruption, ich hab's angekündigt. <lacht> okay, Gnade vor Recht, aber nur dieses eine Mal. Daru, du hast es nicht mir angekündigt. Gnade Den, vor Recht, aber Wort nur dieses heute. eine Mal. Ähm, es was habt mein... ihr vor, außer euch einzuquartieren? Denn es gibt genug leere Häuser, denen ihr euch verschanzen könnt. darf okay. jetzt nicht sagen, nix, oder? Nein. Äh, Abendessen, kochen? Hm? Ja, ich würde... Ich, ich würde meine, brauchen irgendwas tatsächlich. Gehalten, ähm, dadurch kann ich Stress reduzieren, theoretisch, im Cooking, aber wir haben ja alle keinen Stress, oder? Doch, ich habe noch, ich noch Stress. einen. Grimms hat Stress, ich habe auch Stress. Ich habe auch Stress. Also hab es also, okay. haben schon einige, ja, das Leute. Dann, So ein äh, ist sehr stressvoll. Um ich kann das nachvollziehen. Dann setze ich Home Cooking ein. Um, cool. Und, und dann, reduziere für alle den Stress und um Sag mir, was du für euch in der großen Runde, also inklusive der Panya-Familie, kochst. Um, ich weiß nicht. Wird irgendjemand was jagen oder hat irgendwas gesucht? Ansonsten koche ich natürlich selbstverständlich ein Pilzrisotto mit Nüssen. Aus äh, auf dem Weg gesammelten Pilzen und Nüssen, ja? Ja. Klingt, Klingt gut. Klingt gut. Und ähm, schreibt mir ich mal jemand. Äh, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Azure, wie war es noch gleich? Azure Growing? Azure Growing, Azure growing, ja. growing auf. Die Kinder und sind egal, ihr müsst ihr nicht mitschreiben, ich brauche nur Azure Growing. Ich, ich markiere sie mir in meinem, in meinem äh, ich meine Liste. Ich habe um, Ich hätte noch was. Ja. <lacht> ist, ist nicht einer von euch neugierig, was sie hier hält? Ich nehme an, ihr vielleicht einer, der am Sterben liegt. Wie ist das bei euch, Panjorn? Wartet ihr so lange bisher gestorben ist, ehe ihr weiterziehen könnt. Ich schaue mal die beiden Panjaren von uns an. Ich glaube, dass jede Familie so handeln würde. Aber ich denke, dann hätten sie doch unsere Hilfe angenommen, oder? Ja, vielleicht warten sie, bis er natürlichen Todes stirbt oder, wie auch, oder was auch immer hier natürlich ist in diesem Fall. Das muss ja vielleicht scheint ja der Tod schon nahe, ja. Es muss ja keine Krankheit im eigentlichen Sinne sein. Vielleicht ist das jemand, der sehr alt ist. Und sie wollen seinen Tod nicht verschulden, indem sie ihm der Reise aussetzen. Und dann hoffe ich nicht, dass sie sich mit unseren Pferden einfach aus dem Stoff machen. Ich sage es auch einfach mal so. Ich, wenn ich unsere Ältesten aus meinem Dorf kenne, der würde sie nicht hier halten. Die Ehre alleine würde gebieten, dass er die Jüngeren wegschickt, um die, Generation, die nächste Generation zu sichern. Wir können nicht ahnen, woran es liegt. Nun, also eigentlich gibt es unterschiedliche Bräuche in den verschiedenen Traditionen unterschiedlicher Völker. Es gibt zum Beispiel einen Zemjati-Brauch, der sehr ähnlich dem ist, was ihr beschreibt. Auf der anderen Seite gibt es viele Zemjati, die die Blutbande der Familie sehr hochhalten und niemals einen sterbenden Angehörigen zurücklassen würden. Bei uns, Batanern, ist das etwas anderes. Wir sind da recht ähm, ja, durchschaubar und ähm, würden natürlich auch selbstverständlich am Sterbebett unseres oder unserer Nächsten bleiben. Aber ne, das ist kulturell bedingt und das kann man nicht einfach so ne, übers Knie brechen. Und ich denke, das ist auch in eurer Kultur nicht anders, oder? Und vergesst nicht, nicht jeder Sterbende ist noch in der Lage, seinen Willen zu äußern. Das meinte ich. Wir können es nicht wissen. Sie sind alle in den Händen der Götter. Wenn ihr es unbedingt herausbringen wollt, dann fragt sie aber es wäre sehr unhöflich das, das würde sie nur traurig machen ähm, über so etwas zu sprechen ich weiß nicht ihr, ihr müsst damit viel fingerspitzengefühl herangehen ich denke sie hatte gelegenheit genug uns das zu erzählen sie wollte es uns nicht sagen richtig sie hat kein interesse also belassen wir es dabei ich denke, es geht uns nicht, nichts an. Aber ich möchte sie nach der Sache mit dem Wald und dem Mond fragen, denn ich glaube kaum, dass nun ja, die Aldamani da so viel darüber wussten. Crimson vielleicht fragte sie, ob sie noch ein paar Pfeile übrig hätte. Wir wissen nicht, wie viel, äh, wie viel Munition wir auf dem Weg da, ins Ziel brauchen werden. <lacht> Ihr könnt neue Pfeile bekommen, um eure Vorräte aufzustocken, aber ihr könnt natürlich nicht noch mehr Pfeile mit euch rumtragen, denn ihr tragt natürlich schon so viele Pfeile mit euch rum, wie irgendwie vertretbar ist. Achso. Ja. Ähm, ihr, und ihr, ihr seid, der, der Quartiermeister der gibt euch nicht irgendwie wenig Munition mit, weil er geizig ist. Im Gegenteil. Ja gut, äh, dann würde ich, wenn wir da äh, beim Essen zusammensitzen, auf jeden Fall noch nach der Sache mit dem Mond und äh, dem Wald fragen. Ist es tatsächlich so, dass dieser Wald erst gewachsen ist, nachdem die Bruchstücke des Mondes zur Erde gefallen sind? Wer erzählt denn so etwas? Nein, der Wald war schon immer hier. Solange wir hier leben, auf jeden Fall. Solange es Panja hier gab, war der Wald hier. Es hm. kam mir auch seltsam vor. Wir sind ein paar auf ein paar Aldamani gestoßen, die uns... Nicht sehr freundlich. Sie verzieht ihr, ihr Gesicht, sie verzieht ihr Gesicht und lässt sich damit sehr deutlich wissen, dass es kein gutes Thema ist. Kleine Geister mit Blättern vor den Augen. Nun, vielleicht müssen wir nicht weiter über dieses Thema reden. Wir sind doch jetzt am Tisch und wollen gemeinsam essen, nicht wahr? Ähm, vielleicht möchte unsere Gastgeberin das Tischgebet sprechen. So, ich hoffe ihr könnt Panja, ich nämlich nicht. Sie spricht natürlich nicht nicht. ein, ein Tischgebet, in, in dem sie nix um ihr waches Auge bittet. Ich kann Panja. Machst du nix, hast du nix. Mhm. <lacht> <Tada>. <lacht> oh, oh, oh. Das war nahe dran. <lacht> Dünnes Eis. Du, okay. hast, du hast mich gefragt, Nachts, wenn ihr Ich nehme an, er ist ihr Wache haltet. Nachts äh, könnt ihr tatsächlich feststellen, dass ein ein fies grünlicher Nebel durch das Dorf wabert, und ihr die, vermutlich die Türen und die Fenster ein wenig abdichten wollt, damit die nicht irgendwie hineinsickern und nur einem einzigen von euch einen Punkt Corruption machen. Ja! Amrita! Das wäre ja schlimm. Aber glücklicherweise bedenkt ihr dies bestimmt und alles wird gut. Ja, wir sind darauf hingewiesen worden. Am nächsten Morgen verweht. Er sich dann wieder. Mit ein wenig Zeit. Dann äh, versuche ich noch eine möglichst gute Richtungsangabe zu kriegen. Die bekommst du dort entlang und dann immer geradeaus. Alles klar. Dann dort entlang und immer geradeaus. Immer an der Wand lang. Und von hier aus nimmt der Zustand des Waldes rapide ab. Die Bäume werden kränklicher und sie verlieren ihre Blätter. Ihr könnt dann. Viel mehr Stellen sehen, wie der, wie der Himmel sich über euch erstreckt. Sorry, wie der Himmel sich über euch erstreckt. Ihr kommt allen halben an verendeten oder, oder stark verdorbenen und mutierten Tieren vorbei. Und ähm, es sind auch mehr, es sind auch lichtere Stellen im Wald, in denen einfach Bäume umgefallen sind. Und irgendwann trefft die auf eine, also auf eine große Schneise einfach nur, bestimmt eine oder zwei Kilometer breit, die hier mitten im Wald zu sein scheint. Und wo man von der einen Seite, abzüglich einiger Hügel, bis an die andere sehen kann, oder dazwischen nur totes Land und Asche. Danke. Befürchte, hier ist der Herzog langgezogen. Tja, da haben wir unseren Weg. Ja. Ich muss sagen, was ihr gestern gesagt habt, das mit dem Salz, das war wohl nicht allzu weit hergeholt. Wie konnten sie in so einer kurzen Zeit so Führung anrichten? Hervorragende Frage, behalte die im Kopf. Es muss irgendetwas Alchemistisches sein. Hm. Egal, es also ist, wir müssen nicht stoppen. Ja, wir sollten weiter. Äh, ich würde mal eine Probe für den Doktor einpacken, also von der Erde, also was die ja vielleicht gemacht haben könnten, dass der das dann untersuchen kann. Mhm. Denn der will ja von allen was wir finden, würde der ja gerne Zeug haben. Also nehme ich da mal für den eine Probe mit von dem Boden hier praktisch. Also von dieser schwarzen Asche, ob die mit irgendwas verseucht ist oder ähnliches. Als du eine Probe nimmst, ähm, stiebt ein gewisses Maß an Asche in die Luft auf und, und scheint sich mit dieser ein wenig, ein wenig zu verbinden und aufzuwirbeln, und um zu einer Art Dampf oder Nebel zu werden. Äh, nimm einfach Corruption, es also sei denn, du möchtest dem widerstehen. Ich möchte dem auf alle Fälle versuchen zu widerstehen. Ist das Braus oder ist das Resolve? Das, das ist Resolve ist normalerweise? Ich oder? würde Inside zulassen. Nur einfach ein wenig vorsichtig. Und das ist, also Inside oder ja, ich würde natürlich, ich habe ja gesagt, ich würde eine Probe nehmen, also das will ich vorsichtig. Ich will mich ja nicht. Richtig, äh, aber selbst ich würde halt äh, im, im, alles Sinne von, gut. im Sinne von, dass da, du halt noch vorsichtiger vorgehst, als es normalerweise mit einer Probe wäre. Dann Bodenprobe würde ich, Inside in, mit kurz, Inside kann ja. ich auch arbeiten, ja. Ganz kurz, vergiss nicht, du kriegst einen D von mir, weil ich in deiner Nähe bin. <lacht> so, ich bin auch, warte mal, ich muss jetzt noch was nachgucken. Ich bin auch. Touch. Ich kann also mein Level 1 Horn Penalty ignorieren. Äh, und loyal ist gut, es ist keine Group Action. Okay, also in dem Moment bekomme ich den 1D nicht. Dann habe ich praktisch Inside plus 1. Okay. Jetzt 5 Einsen. Nee, 5 wären es nicht. Es wären nur 4. Davon ah, ist eine 5. Also Anfang nehme ich Stress, einen Stress. Macht ja. man's wohl. Oh, ich würde es für Anfang Stress nicht machen, aber ich bin nicht hier. Und so kannst du das... So, was, wir, haben was, das ist... wieder, wir haben doch einen wegbekommen durchs Kochen, hey? also kann ich, ich weiß, doch einen, ich einen wieder negieren. Warte, da muss ich ja einen wieder weniger. Äh, Kromax, wieder eine Frage, warum er ein D von mir bekommt. ergänzte Darkness-Fähigkeit von mir. Super cool. Wenn ihr ihn sehen ja, könnt, <lacht> findet ihr ihn so geil, dass ihr war seid. Das ist, das ist, bei meinen Schülern und mir auch so, ja, solange ja. die mich sehen. <lacht> äh, was tut ihr? Ihr merkt, wie gesagt, um um ähm, herum bildet sich eine, eine kleine Nebelstrich Giftwolke. Ähm, also ich trete ich trete dann noch schnell wieder zurück, richtig, wenn ich vor er, er sich äh, zügig retten kann und die legt sich dann auch mit ein bisschen Zeit wieder. Also wir sollten vermeiden, über diese Erde zu laufen. Selbst nur eine Berührung und ein Entnehmen dieser Probe wirbelt sie auf und verursacht diese Dämpfe. Dann sollten wir auf dem grünen Streifen, Entschuldigung. Dann sollten wir auf dem grünen Streifen entlang des Weges laufen. Richtig. Wir hatten auch keinerlei Deckung, wenn wir mitten in der Schneise gingen. Das ist richtig. Aber gut, dass es euch aufgefallen ist, mir. Nun, ich dachte mir, da der Doc von allem eine Probe haben will, was sinnvoll erscheint, da davon eine mitzunehmen. Ja, und ich hm. äh, stopfe dann das äh, Flächen, wo ich das reingemacht habe, in meine Tasche. Hoffen wir, dass es nicht zerbricht. Hoffen wir, dass es nicht zerbricht. Ordentlich verkorkt, ja. Ja, äh, Sky führt dann den Trupp die Schneise lang, also <lacht> viel Wegfindung ist jetzt nicht mehr gefragt, äh, aber wir gehen halt daneben lang, nicht äh, in dieser Asche oder da, wo man uns schon mal einen Wald sehen kann. Ja. ja, sie hier ist das Problem. Ähm, die Schneise ist voller Krähen, wie ich relativ frühzeitig auffällt. Nicht da, wo ihr sie zuerst seht, aber wenn ihr ihnen weiter folgt, ist die Schneise auf einmal voller Krähen. Die laufen hier rum und äh, nehmen Bodenproben. Die nehmen auch Boden und, und wirbeln die den Dreck genauso auf wie wir, ja. Ja, an, aber ne? denen ist das egal, denn die sind schon das ist Das ist alles gut, aber wie gesagt, aber die wirbeln dort auch auf alle Fälle auf. Mhm. Dann, äh, dann sitzen wir quasi in den Büschen und beobachten dieses Treiben der Krähen und äh, Sky runzelt die Stirn. Seltsam, sie machen das gleiche wie mir Das heißt, sie wissen auch nicht, was hier passiert ist? Fragner der Blick in die Runde. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich zog auch oder, oder sie wollen die Effekte dessen, was sie ausgelöst haben, ihren Gänze verstehen. Nun, eine Probe zu nehmen bedeutet nicht zwangsläufig nicht zu wissen, was man getan hat. Es ist mehr eine Art ähm, Blackbox-Methode. Man weiß, weiß, was der Ursprung war und man weiß, was das Ergebnis war. Aber was zwischendrin passiert ist, das versucht man zu ergründen. Vielleicht will diese Veronika das ebenso ergründen, wie der Doc es ja auch möchte. Ihr meint Victoria? Äh, meine ich ja Victoria, ja. Vielleicht denke, ist es ein Feld, was Sie angepflanzt haben und Sie ernten es. Ich denke, Sie verstehen die Natur des Waldes nicht und deswegen sind diese Untersuchungen notwendig. Aber kommt, wir sollten Sie nicht auf uns aufmerksam machen. Richtig, lasst uns weit genug Sie umgehen und schauen, dass wir Ihr Lager finden. Wenn, denn, wenn die Krähen hier sind, könnte, kann doch Ihr Lager nicht allzu weit weg sein.